Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Wir sind hier im Ninja-Land und suchen gerade... Aua. ...nach ein paar Schnüffelchen. Willkommen zurück. So. Ähm. hab wahrscheinlich jetzt vollkommen zurück zweimal gesagt, aber... ...das passt schon. Äh, müssen wir hier runter? Ah. Okay. Oh, das ist das Level. Das war so auch wie so ein rätsel -Level. Und dann hier nach den Schnüffelchen suchen. Ach, das wird mal wieder was. Ich, ich merke schon. Dumm-Dum. Hier lang. Und ich höre ihn. Ich weiß leider noch nicht, wo der ist. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Wir haben zweieinhalb Minuten Zeit. Das ist sehr wenig. Und da kriege ich auch schon richtig Angst. Ich höre ihn hier irgendwo. Sag mir nicht, der ist da oben. Oh, das ist gemein. Ist der da echt da oben noch? Ich habe jetzt übrigens einen Heizofen drin. <lacht> Wenn er hier nicht ist, dann restarte ich nochmal. Weil dann habe ich schon viel zu viel Zeit verschwendet. Hä, wo ist er denn? Ich hätte vielleicht noch nicht richtig sagen sollen. Erstmal suchen soll, wo der ist. Ach, das passt schon. Auf jeden Fall werden wir heute in dieser Folge... Yeah. Die ganzen Level absch abschließen im Ninja Land. Auf der Rückseite. Und dann gucken wir, ob wir noch in dieser Folge die restlichen... Oder allgemein die ganzen Quests äh, schaffen. Komm, geht er lang. Ich weiß gar nicht, wie lange das Level hier eigentlich nochmal war. Ich hab's vergessen. Okay, hier höre ich ihn bellen. Hier nicht mehr. Oben ist er nicht. Ach, da unten. Oh, lol, ich sehe ihn. Da unten ist er. Wie komme ich nach da unten? Hä? Ja, der ist da unten oder so. Warte, dann muss ich vielleicht nochmal zurück. Ach, hier? Nee. Hm? Bin ich noch da, da unten ist er. Glaube ich. Ich bin gerade leicht verwirrt. Was? Hä? Was? Äh, okay. Wie auch immer. Dann ist das wohl so. Ich habe doch keine Ahnung, wo es lang geht. Was ist hier los? Was? Hä? <lacht> Wo muss ich lang? Äh, ja, gut, ne? Ach so? Ja, konnte ich sehen. Gutes Spiel. Okay, das Level mag ich jetzt überhaupt nicht mehr. So, wir müssen... Ich muss immer leise sein in diesen Leveln, da ich hören muss, wo jemand am bellen ist. Und ich habe das Gefühl, wir haben schon jemanden verpasst, was nicht gut ist. Doch, da ist einer. Wie komme ich an ihn dran? Ach, warte. Ist doch ganz einfach. Ich mache einfach so. Und dann habe ich ihn schon. Ne? Oder? Na komm. Jetzt. Das war der zweite. Alles klar heißt wir müssen ja kommen so machen und dann hier lang nicht doch doch doch doch, doch. okay aber ich habe die ich habe schon verkackt oder ja Uff. wo war der letzte wo war der letzte was ist das denn auch für ein level das level ist überhaupt nicht gedacht für rückwärts das ist ein totales Chaos. Ist er hier? Hä? Ja, er ist hier. Okay, dann wissen wir Bescheid. Dann werde ich das Level noch mal kurz neu spielen. Aber das ist echt knapp bemessen. Zweieinhalb Minuten? Wie soll das denn möglich sein? Das Level dauert doch länger als zweieinhalb Minuten. Das Level dauert noch mindestens drei Minuten oder so. Ja, wow. Oder irre ich mich da? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Level geht echt so lang. So, okay. Keinen Fehler machen. Hier lang. So. Und dann kommt er hier einfach raus. Einfach so. Oder wie ist das? Warum kam der denn da? Doch. Hä? Okay, den verstehe ich nicht, wann er kommt und wann nicht jetzt kam auf jeden fall hier muss man ja erstmal riechen dass da so ein ding ist was man abschießen muss und hier auch so der zweite war hier irgendwo oder nie da war es da. da da rechts da rechts war da hier okay, der jetzt äh, absolut nicht schwer also, wer den hier, den hier nicht kriegt, ne, dann weiß ich auch nicht, wie er euch helfen soll Der hier ist einfach Aber Zack, und dann kommen wir durch oh Gott, Selbst jetzt ist die Zeit schon knapp Naja, okay, geht Ich mache jetzt einen Perf Perfect Run Ich weiß jetzt, wo alles ist Naja, außer der Letzten Der Letzte, was, muss ich mal halt überlegen, wo war der denn? Ach, doch, jetzt weiß ich weiß wieder Ich weiß wieder, wo der Letzte, oh, ich weiß wieder, wo der Letzte ist da war hinter so einer Drehtür. Hier. Hier hinter war da. Jep. Okay. Dann sind wir ja jetzt fertig, oder? Yes. Okay, dummes Level. Echt dumm. Also rückwärts hat es mir überhaupt nicht gefallen. War richtig dumm. Ich hoffe, die anderen beiden Level können noch mal raushauen. Sonst, ähm. Ja werde ich mit genervter Ma Ma Ma Päh. werde ich mit genervter laune in die quests gehen in die blocker tonnen aufgaben oder wie immer die typen heißen ich hab's wieder vergessen hinter dem shoji rückwärts das wird ein spaß das ding ist das level ist ein scrolling level für die leute die, das letzte, die letzte folge nicht gesehen haben das hier ist ein freaking scrolling level und ich habe keine lust ich mochte das Level selber auch nicht so sehr. War zwar eine coole Idee, aber... Es war so... Man will das Level nicht nochmal spielen. So, so ein Level ist das. Okay. Ich werde kurz, wenn ich guten Boden habe, sage ich mal... Äh, gucken, wir haben drei Minuten Zeit. Okay. Nein, nein, komm, komm her. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Okay. <lacht> Aber gut, hier ist die Zeit auch egal. ist ja ein Scrolling-Level. Da geht es halt nur darum, im richtigen Moment an der richtigen Ort und Stelle zu sein. So wie jetzt nicht. Nein, nein. Nicht da hoch. Nicht da hoch. Oh Gott. Jungs, Elfen und Mädels. Das können ihr nicht mit mir machen. Das sieht süß aus. Was ist das? <lacht> cool. Okay. Ich bin Heizofen. Ich bin Heizofenseile, dann bin ich der Heizofen. Das waren schon tolle Zeiten. Kommen mir vor wie ein halbes Jahrzehnt. Aber für euch ist das fast erst gestern. Na gut, auch von der Woche oder so. Aber wie auch immer. Ich höre den zweiten Hund nicht. Das macht mir gerade etwas Angst. Ich höre zwar andere Hunde.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 ich hatte einfach mal Lust, Yoshi aufzunehmen, auch wenn im Hintergrund so viele Stellgeräusche, könnte man sagen, nee, ist. Also draußen ist irgendwas los und die Hunde sind dann wieder so genervt. Ohne Grund. Und ja. Wie auch immer. Wir wollen nur Spaß haben. Ich höre ihn, aber sehen tue ich ihn nicht. Doch da, jetzt! Was? WAS?! WAS?! Was zum Teufel wollt... WAS?! So, zurück an Autostelle. Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Oh Gott. Okay, das ist mega assi und man hat vielleicht drei Sekunden Zeit, das Ding zu bekommen gefühlt. Das ist einfach nur Asi. Ich weiß nicht, wer auf so was kommt, aber... Äh, ja. Nein. <lacht> ja. Du mit deinem Messer kannst weggehen. Und du mit deinem Schuriken auch. So, ich hoffe, das Level ist ja auch mal zu Ende. Und natürlich, wenn ich mal anfange zu reden, dann ist natürlich wieder Hintergrundgeräusche am Start. <lacht> Denn ihr müsst wissen, vorher, als ich gerade nicht geredet hatte, dass ich weggeschnitten habe, da war gar nichts mehr los. War alles ruhig. Und jetzt wieder keine Stille. Naja, egal. Wir sind durch und haben alles. Yay. Okay. Ich habe heute vor, ähm, wenig weiter aufzunehmen als nur diese Folge. Diese Folge wird etwas kürzer, da die letzte Folge viel zu lang war. 40 Minuten oder so, glaube ich. Und, äh, ja. Ich werde aber heute so lange aufnehmen, bis wir den nächsten... Das nächste Juwel haben auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich hab die vergesse immer. Herr von Samurai Schloss rückwärts kann ich mir nicht vorstellen, wie das sein soll, weil wir hatten ja immer den Bossfight. Und ich weiß gerade nicht, wie die das jetzt umgestellt haben, umgebaut haben, was immer. Aber wir werden es ja sehen. Bestimmt wird das Level voll cool. Ja, ja. Bestimmt. Yoshi! Ach, die bestanden einfach hier. Okay. So Och nein, wir müssen Rätsel noch machen, während wir Zeitdruck haben Wie, was? Ey, das ist doch dreist, Jungs Ich bin doch nicht machen Okay, jetzt haben wir's So, hören Ach, das ist mir egal Hören, wir hören Ob wir vielleicht irgendwelche Hundis hören Weg. Wir nehmen die Shygeist mal mit, auch wenn sie uns manchmal wehtun Eigentlich helfen sie uns indem sie uns Eier geben So nächste Zeit auch etwas knapp bemessen, weil das Level ist ziemlich lang Na, was heißt ziemlich lang? Es ging eigentlich äh, Ja, ähm, ja okay <lacht> Doch ich höre ihn! Ich wollte gerade sagen, aber ich höre den ersten Hund nicht doch, da. Nein, wo ist er? Yes. Nice. Okay. Den ersten haben wir. Wir nehmen uns hier mal ein paar Eier mit. Wir müssen wir zum Glück nicht... Doch, wir müssen hier drehen. Ich wollte gerade sagen, hier müssen wir zum Glück nicht drehen, aber doch müssen wir. Naja, nicht schlimm. Ach, verdammt. Okay. Die Zeit geht uns aus. Aber sowas von... Und wie die uns ausgeht. Wo ist denn der zweite? Ich hör ihn nicht. Bell doch. Wow, wow. Wow, wow. Bist du hier? Bau, wow, Bau. Wow. Vermisst dich. Bau, wow, wow. Doch, ich höre ihn. Wo ist Bau, wow, Bau? Wow? Er ist da drin. In ihm drin. Yes. Okay, eine Minute. Schnell, schnell, schnell. Nur noch eine Minute. Wow, wow. Wo ist der Wauwau? Wow? Wo ist Wauwau? Wow? Warte, wo ist Wauwau? Wow? Wo ist Wauwau? Wow? Was? Hä? Wo war der letzte? Wo war der Letzte? Ich hab nichts gehört! Habt ihr was gehört? Ich hab rein gar nichts gehört! Ich sehe schon, die Folge wird mal wieder... Super! Ich hoffe, ich mache die Folge nicht aus Versehen zu lang. Ich werde auf jeden Fall in dieser Folge das Ninja-Land abschließen. Komm was wolle. Ich hoffe, ich kann's relativ schnell schaffen level so natürlich nicht was soll denn das wo war denn der letzte Och, was ein rotz alter was ein katastrophaler rotz wie können wir nicht zeit sparen wenn wir das geschickt und schnell machen so mach schnell beeil dich Ach, ihr seid wow okay. Sind alle so langsam? Komm, komm, komm. Du, du, du. Wow! Nicht mich runterschubsen. Ich habe insgesamt drei Minuten, okay. Nein! So, der erste ist hier. Zack. Nein. Komm. Okay. Gut, der erste ist easy. Der ist mitten im Weg. Den kannst du eigentlich nicht verfehlen. Das geht nicht. Du kannst den nicht verfehlen. so den zweiten kannst du auch nicht verfehlen der ist hier den der man ja gut was heißt man kann ihn nicht verfehlen wenn man das halt nicht sieht gut aber schwer ist jetzt nichts das ist nur ein Herzen egal wo ist der letzte Was? Hier oben? Oh mein Gott. Den habt ihr jetzt nicht gebracht, oder? Oh mein Gott. Oh. Super. Dazu sage ich nichts. Das, dazu enthalte ich mich. Dann können wir jetzt die Quest anfangen. Ich freue mich schon. Ich brauche Silien. also äh, fangen wir an. Ich benötige eine Papierlam einen Papierlampengeist. So einer hat mich auf der Rückseite des Ninja-Hauses erschreckt. Ninja-Haus? Es gibt ein Ninja-Haus? Ach, das hier? Nein. Ninja-Haus? Das hier? Ach, so ist ja ein Haus. Okay. So, nach dem Ding suchen war... Äh, habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen. Ich hoffe, ich finde es schnell. Ach, meinte das Ding hier... Äh, ja gut, okay. Das war ja dann doch nicht so schwer. Ich habe gedacht, es wird viel schwerer, weil das dieses Level ist. Und in diesem Level irgendwas zu blicken. Ist auch eine Kunst. Aber äh, war ziemlich einfach. Oh, yay. Ich hoffe, der hat nicht so viele Aufgaben. Ich hoffe immer, die haben nicht so viele Aufgaben, weil ich hasse es. So lame. Okay, was hast du noch? Nein, bitte. Ich benötige fünfmal einen Helm. Sieht aus, nicht, nicht aus wie ein Helm. Die hängen als Deko im Samurai-Schloss herum. Ich brauche euch die fünf, ja? Wie sehen sie aus? Das soll ein Helm sein. Nach deiner Beschreibung soll das ein Helm sein. Der erste befindet sich hier. Der zweite befindet sich hier. Der dritte ist hier. Der vierte befindet sich hier. Und der letzte befindet sich hier. Yes. Okay. War gar nicht schwer. Ich hab echt gedacht, die werden viel schwerer. Freut mich natürlich, dass die nicht so schwer sind. Okay. Hast du noch eine Aufgabe? Sicherlich hat er noch eine Aufgabe. Bestimmt. Im Shoshi vielleicht noch. Ich höre noch was. Ich brauche zwei Bonsai-Bäume. Zu finden auf der Rückseite des Schattenwandhauses. Ah ja, tun denen nicht weh. Ah ja. Also hier? Ups. Hier bestimmt. Auf der Rückseite hier. Da gab es anscheinend zwei von... Diesen Pappbäumen, okay. Dann soll ich kurz aufnehmen. Hat ah, der erste ist hier unten oh, ganz knapp noch bekommen. Der zweite ist hier. Okay, die sind eigentlich sehr einfach. Der erste war vielleicht etwas schwer, weil man erst ersten letzte Sekunde sieht. Oder ich habe zumindest erst in letzter Sekunde gesehen. Aber ansonsten war easy. Juhu. Hast du noch was? Bestimmt hast du noch was. Yep. Ich brauche fünf goldene Schuriken. Die finden sich überall in der haus Ist bestimmt nicht einfach alle zu finden. Okay. So sehen die Dinger aus. Ganz normal, einfach goldene Schuriken. Hab schon welche gesehen, sehr viele sogar. Und ich wusste, man muss die sammeln. Ich werde euch alle zeigen. Der erste befindet sich ganz am Anfang des Levels hier. Der zweite befindet sich hier. Der hier ist wahrscheinlich der einfachste, der ist direkt hier. Hier hinten befindet sich einer. Und wie wir alle wissen, befindet sich ganz am Ende des Levels hier oben der letzte. Ja. War nicht schwer. Ich habe sie schon alle vorher gesehen. Und, äh, ja. War definitiv nicht schwer. Kann man so sagen, ja. Äh. Habe ich eigentlich erwähnt, dass das bisher gar nicht so schwer ist? Ich glaube nicht. Aber ist auf jeden Fall nicht so schwer. Ich hoffe, das war deine letzte Aufgabe oder wird es nur, dass ich bis 310 mache? Oh, wahrscheinlich. bitte. Ich brauche einen Kirschblütenwandschirm. Sucht man auf der Rückseite des Samurai-Schlosses, kann man einen davon finden. Okay. Wie sieht das Ding aus? Das ist einfach ein Poster, oder was? Oder was? Oder was ist das? Cookies, Flowers, was? Kirschblütenwansche. Ich weiß nicht, was das ist. Wir werden mal schauen. Den ersten habe ich bereits gefunden. Ich habe nur leider gerade keine Eier gehabt. Der befindet sich nämlich direkt am Anfang des Levels hier vorne. Steht einfach random im Vordergrund rum. Ja, oder relativ sogar im Vordergrund, dass man den noch besser sehen kann. Also, ich denke, den sieht jeder. Und bisher waren die Aufgaben in minderland sehr einfach. Und das erspart mir sehr viel Stress. So, ich wette, dann hat noch eine Aufgabe und dann war's das für heute. Oder kannst du auch jetzt aufhören? Mir egal. Naja, noch was. Hallo, eine Bitte. Ich brauch viermal diese Scheigeid-Drache, die du schon 10.000 Mal gesehen hast. in diesem Level. Die gibt's auf der Rückseite des Schattenwandhauses. Aber das heißt ja, fliegen muss schön sein. Äh, uh, ja, okay. Ja, die haben wir alle gesehen. Ich habe sogar einen davon abgeschossen. Ja. Die sind aber echt cool finde die dinge sind echt echt cool ich mag die. der erste befindet sich hier hier befindet sich noch einer im hintergrund ein weiterer hier und der letzte befindet sich hier direkt danach die waren sehr sehr einfach mal wieder und ich habe irgendwie das gefühl dass die dass denen langweilig geworden ist und wir keine Lust mehr hatten, die wirklich zu verstecken. Ja, die waren in, diesem, in dieser Welt sehr einfach. So, aber ich glaube, das war's dann, oder? Nein, noch nicht? Hör noch eine, bitte. Ich brauche äh, eine Korbschlange. Okay, die habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Es heißt, dass in einem der Töpfe im Niederland ein schuppiger Freund steckt. Äh, uh, what? Was? Ich hab gar keinen gesehen. Okay, der sieht auch voll cool aus eigentlich. Guckt ihn euch an. Der ist eigentlich auch voll cool. Okay, dann suche ich mal nach ihm. Oh! Ich wusste, irgendwo in diesem Schlüsselraum wird bestimmt was sein zu finden. Tatsächlich, hier hinten ist es. Und ich suche mich hier ab wie wild und denke schon, oh nein, ich hab's bestimmt schon verpasst. Nee, es ist hier. Wenn man seine Augen aufmacht und gründlich sucht, dann findet man es findet man es auch. So willst du noch mehr? Langsam wird mir doch dann zu langweilig hier. Komm jetzt reicht, jetzt kannst du aufhören, okay? Mm, nö. Ich bräuchte noch äh, einen Herr von Samurai Banner. Es sich an, danach auf der Rückseite des Samurai Schloss zu suchen. Ich habe schon welche gesehen. Ich glaube sogar mehr als eins, oder? Also ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe das gesehen. Ja. Bin mir hundertprozentig sicher, ich habe es gesehen. Und meine Erinnerungen täuschen nicht, auch wenn ich, glaube ich, diesen hier tatsächlich gar nicht gesehen habe. Doch, hier ist er. Und äh, zum Glück habe ich ihn nicht immer sehen. Joach. Aber komm, jetzt lass es endlich gut sein, ja? Reicht jetzt auch mit den Aufgaben. Ist okay jetzt, Ja. Reicht, die Folge, wir sind zu lang. das jetzt, ich nehme jetzt schon fast eine Stunde auf. Bitte reicht jetzt, okay? Nö. Oh, ich will noch drei Asian-Lampen haben. Finden sich im Schattenwandhaus. Sie sehen irgendwie total antik aus. Da will mich aber euch, Der will es aber eigentlich echt auf die Spitze treiben, mein Freund hier. Das Ding da. Dreimal. Ich weiß schon, wo die sind. Ich habe die schon gefunden, aber... Okay. Das erste befindet sich ganz am Anfang des Levels hier. So, der zweite befindet sich hier direkt danach. Nicht nach unten gehen. Das habe ich nämlich vorhin gemacht. Dann kommt wir hier nicht mehr dran. Warum auch immer die das so gemacht haben. Auf jeden Fall ist er hier. Und das letzte befindet sich hier oben. Hier müsst ihr ganz schnell nach oben kommen. Oh, nicht so wie ich. Und dann... Erstmal die Münzen aus dem Weg und schieße die aus Versehen ab und dann habt ihr es. Gut, in diesem Level war es etwas nerviger tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich, weil ja. Gründe sind genannt worden. Gut. Ich hoffe, das war's jetzt bitte. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Und ich will die Folge beenden. Bitte. Das reicht jetzt auch, ist jetzt gut, okay? Ja, okay, hast recht. Dankeschön! Alle Grinsenblumen in Ninja Land gefunden. Okay, Leute, dann werden wir uns in der nächsten Folge im Rumpeldschungel sehen. Haut rein!